der deutsche Behinderte entdeckt österreichische Accessibility. <lacht> ja, das ist absolut richtig. So, wie funktioniert das? Also, Ach, ich muss den so rumschieben. Ah, okay, okay. So, du? Das tun's doch nicht. Ach, ich muss wieder festmachen ist das der Hammer. Zack. halt ja, ist der Hammer. Den nehme ich mit. Der auch noch So, der kann einkaufen werden. Geil. du <lacht> Ich bin ein Rollstuhlfahrer mit Überlänge. Und Breite. Ja, ja. Was schreckt mich? Leitner, bitte. Kann ich auf diesen machen? Ja, kann ich nicht auf diesen machen. Okay. Wollen wir mal in der Arztspunkte schieben? Okay. So. Ich folge dir unerfällig. Ich nehme alle. nach. Genau. Ich, Deu ich in, Deu in Deutschland nehme ich immer so einen großen Korb auf den Schoß. Mhm. Aber da ich... Da hier das Schreck nach unten geht, ein Schoß, fällt mir meistens der Korb von Schoß. Ja. Und Alter, das ist zu viel dahinter. Hallo. Hallo, bitte schön. Du bist aus Deutschland da und ich gesagt, ich will Ihnen ein gutes österreichisches Schwarzbrot präsentieren. Mhm. Hausbrot. Hausbrot? Tiroler Brot? Was ist das Beste? Das ist die Beste. Was ist das Beste? Tiroler. Gekauft. Aha, das bitte. Das Beste. <lacht> ja. Wir werden sehen. So ist es. Ja, so, ich darf keine Rolltreppe damit fahren und die übernachten, die aufstützt. Okay, ich darf nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, wir haben sowas nicht in Deutschland. Ich ärgere mich mal. Also, ich glaube, du darfst nicht aufstehen zum Aufstehen, Wenn du das Bild verstehe. Ja, und Wenn das jetzt noch ein Becherhalter ist, dann rast du ja. die auch noch an. Natürlich, für die, die, die, ja, die Flaschen. Oh, okay. Flaschen. Ja. Okay. Super. Ciao. So. Ich brauche Ich für euch. So. Dankeschön. Dankeschön. Irgendwas, danke. Gut, gut, Du nimmst den nicht mit. Doch, ich Nimm den mit. Nein. Ich mag ihn. Ey, das ist echt geil. Du es gar nicht, weil ich immer viel Probleme habe in Deutschland mit meinen Kuchen. Ja. Gut, wir machen das jetzt. Warte ja. mal. Jetzt hier die Sachen, bis ich ins Wagen geht. Ah, Ah, okay, verstehe. Okay. Nächstes. Cool, dann ja, ich will jetzt erst mal Leider, meine eigenen Produkte. Nein, nein, na, na, na, na, Zurück. Das ist das Ding, mit strebt, Noch fertig. Und noch mal. Ich zeige dir, das ist, hier ist kein Sven-Furt. Ich glaube nicht, das ist kein Scan. furt das, das ist halt gut. Das sag ich doch. Der ist abgerissen. Der ist abgerissen. Gut, ich mach einfach rein. So, jetzt müssen wir uns kurz gedulden, weil der Scan ist abgerissen. Verdammt. Und das bei meiner Premiere. <lacht> aber so läuft es dann Herzen mal. Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Ja perfekt, dann grüllen wir uns ein bisschen. Ähm, also machen wir Wartemusik. Ja, ja aber ist echt... Ähm. So, perfekt. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. So und bezahlen. Machen wir, wir alles? Es war so schön. Dein Fahrzeug zum Wagen? Also, der Wagen ist echt äh, praktisch. Man muss halt gucken, weil man ein bisschen Überlänge hat. Ähm, muss man halt ein bisschen auf die anderen Menschen achten. Aber jeder, der Handwerk fährt, der kann das. Die Lenkung ist ein bisschen schwierig. Aber egal, es ist perfekt. Wirklich. Das ist eine geile Erfindung, also den Menschen, der das erfunden hat, den ich kennenlernen. Und es müsste es in jedem Laden geben, aber das ist ja leider noch nicht der Fall. Okay, vielleicht nach diesem Video. Man weiß es ja nicht. Danke. Das war ist Ja, jetzt will ich dich für mir. Tschüss.